Aus unserer Sicht, das ist wirklich so, das, ähm, für das Publishing der Print Suite. Ähm, viele, die hier sind, die ich kenne, kennen auch den Horst bereits. Insofern spare ich mir die langen Worte vielleicht nochmal ganz kurz. Also, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Mir ist aber bis heute keiner bekannt, der dem Horst äh, irgendwie auch nur ansatzweise in seinem Spezialgebiet das Wasser reichen könnte, wenn es ums. Publizieren von Inhalten geht und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist, dass er heute was erzählen kann. Ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsamer Vortrag. <lacht> ich habe schon mal ein bisschen reinspielungen dürfen. Das sind schöne Dinge dabei, also richtige Wahl, hier zu sein. Und wie ich den Horst so kenne, hat er auch einen schönen Titel genommen. Print wird nicht sterben, dann lass es uns abschaffen. Und insofern freuen wir uns auf das, was Horst uns zu so erzählen hat. Sven, Dankeschön. Sven und Jörg, vielen Dank für die Einladung. macht immer Spaß dabei zu sein. Und dann fangen wir mal an. Wie gesagt, das wird ja dem, äh, dem Printmedium ja vorgeschlagen, ähm, vorgeworfen, dass es eigentlich ein altes, dem Aussterben drohende Tierart ist, die sich langsam bewegen, und dort, wo sie hintreten, wächst kein Gras mehr. Ähm, das ist eine mögliche Interpretation dessen. Ist auch, wenn man das aus der digitalen Brille betrachtet, auch die Vorträge, die wir heute ja schon gehört haben, ist mal ein, äh, ein valider Punkt, aber es stimmt natürlich nicht. Es wird ja nicht weniger gedruckt, es wird viel mehr gedruckt. Vielleicht, die Otto-Story ist ja, es gibt den Otto-Hauptkatalog nicht mehr. Ja klar, also der, der Dicke da, der ist gestorben. Äh, klar, aber es gibt viele andere Agile, die uns sauber Es wird also viel zielgruppenorientierter gemacht. Und wenn man die Anzahl, der jetzt aus und unserer Perspektive, Seiten anschaut, sprich die Anzahl der PDFs, die man erstellt, wächst natürlich der Output massiv an, die Auflage wird geringer. Deswegen bleibt ja auch, wenn man das heute betrachtet, die weltweite Papiertonnage stagniert aber auf hohem Niveau, aber der Anteil des Digitaldrucks steigt immens. Also das heißt eigentlich, wir drucken gleich viel Papier, aber in viel äh, geringeren Auflagen viel spezieller. Soweit klar. Aber warum? Gut, der Große stirbt vielleicht irgendwann mal. Ähm, bei Otto ist er gestorben, bei anderen noch nicht. Andere finden das sehr gut, dass es diesen Dino gibt, weil der hat einen großen Footprint. Aber also warum stirben, sterben diese äh, lieben Dinos nicht? Und dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. <lacht> Der erste Grund ist relativ simpel. Das ist, es hat was mit dem Mediendevice Papier zu tun. Vielleicht etwas, was man als erstes sich ähm, in den Sinn rufen muss, wenn wir von Print und Publishing reden. Das ist so durch die Historie ja vollständig eins, dass man sagt, der Katalog und ist gleich Papier oder das Magazin oder das, was wir das Leaflet. Aber das stimmt natürlich nicht. Das eine ist, wir machen eine Publikation und die bringen wir auf verschiedene Medien-Devices. Das kann ein Tablet sein, das kann ein Laptop sein und das kann ein Papier sein. Also wenn wir von Print sprechen, sprechen das wir eigentlich auf zwei Dimensionen. Einerseits wir reden vom Medien-Device-Papier und dann eigentlich die ganze Mischoge mit Katalogen, Leaflets, Datenblättern, was es alles gibt. Soweit klar? Gut. Und wenn man sich jetzt Papier anschaut, ich war, ich dachte, mein Gott, als, äh, als die Tablets kamen, dachte ich, das wäre der Papierkiller. Überhaupt nicht eingetreten. Das Tablett hat den Laptop kannibalisiert. Dann kamen die Smartphones. Die haben eigentlich die ähm, äh, die Tablets und einen großen Teil der Playstation, also der äh, Spielekonsolen, kannibalisiert. Also irgendwie kannibalisieren sich, und ähm, wenn man sich vor äh, an den äh, an die Keynote von heute früh äh, erinnert, so The Steve Jobs' The Next Big Thing, das ist äh, also äh, Spracherkennung. Tut wieder ein äh, digitales Mediendevice das Smartphone äh, kannibalisieren und nicht Papier. Und das liegt daran, dass Papier viele, viele Schwächen hat, aber es hat auch ein paar echt geile Stärken. Nämlich einerseits die initialen Wahrnehmung. Äh, vor einiger Zeit hat uns für unsere Firma sehr wichtige äh, Company bei uns Kontakt aufgenommen. Hey, richtiger Glücksfall gehabt. Ich schaue einmal, schau einmal in der Woche so unter der E-Mail-Rubrik, sonstige. Also da, wo Herr Gates, also Microsoft entscheidet, wo sonstige nicht so relevante E-Mails hinladen. Das scroll ich einfach durch. Wie man das halt macht, so, wenn man mal am Bahnhof sitzt, also da, wo man mal kurz Zeit hat, scrollt man durch und dann bin ich am Betreff hängen geblieben. Totaler Zufall, dass ich überhaupt dieses E-Mail gelesen habe. Es gibt digitale Barrieren. Papier hat den Vorteil, auch wenn ich das wegwerfe habe ich diese zwei Sekunden, das ist das für die Psychologen, das ist der Slot, wo wir leben. In diesem, wir leben so in diesen zwei bis drei Sekunden Slots. Ähm, dann kommt wieder die Zukunft. Und auch wenn ich den Katalog wegwerfe und nur das äh, Logo kurz sehe, dann habe ich ihn trotzdem mal gehabt. Was ich bei einer digitalen Kommunikation überhaupt nicht sicherstellen kann. Es hat natürlich es ist viel emotionaler, es ist haptischer, es ist was zum Anfassen. Also viele Vorteile, natürlich, was Aktualität angeht, extreme Nachteile. Von daher gesehen füllt das Medien-Device-Papier eine Lücke aus, was heute digitale Devices gar nicht abdecken. Das ist der eigene Grund, warum diese Dinos immer noch recht freudig und agil durch die Landschaft stapfen. Der zweite Grund ist... Hey, die Digital Natives sind in der Minderheit. <lacht> also die qualifizierende Mehrheit besteht aus Digital Aliens und Digital Migrants. Die haben immer noch, ich glaube, 59 Prozent. Natürlich äh, werden die in zehn Jahren natürlich die Majorität haben, aber in vielen relevanten Zielgruppen äh, sind diejenigen, die mit Papier aufgewachsen sind oder noch eine sehr hohe Affinität zu Papier haben, äh, in der Majorität. Ja. 20% in der Customer, also wenn man alle Touchpoints anschaut, 20% sind halt immer noch offline getrieben. Nochmal, das heißt nicht Papier, das heißt eine Publikation, die wir auf verschiedenen Mediendevices äh, publizieren. Also wenn wir durch die customer Journal mhm. durchgehen, 20% der Touchpoints sind immer noch offline und print. Die, die Digitalen sind erschreckt. Was? 20% noch offline? Die, die Offline sagen. Was? Nur noch 20 Prozent? Also die, äh, die Zahl ist für beide Seiten äh, erschreckend, denke ich. Aber nichtsdestotrotz äh, 20 Prozent sind sehr relevant. Wer kann diesen zustimmen? Die anderen sind, äh, jetzt könnte ich dein Beispiel nehmen, aus der Perspektive bin ich. Manche Kontrolle würden das vielleicht anders formulieren, aber aus der Kommunikationssicht sicher eine sehr effiziente Maßnahme. Und die Dinos sind freie Tiere. Und Freiheit ist ein sehr hohes Gut. Ich sagte 20% offline. Dazu nehme ich auch mal die Stores dazu, nehme ich auch die Touchpoints, wo es ein persönliches Gespräch gibt, ein persönliches äh, Vertriebsgespräch und 80 sind digital. Per Definition, jeder digitale Touchpoint von Ihnen wird nicht von Ihnen kontrolliert. Wenn Sie das glauben, verzeihen Sie, dann glauben Sie auch einen Weihnachtsmann. Und noch Osterhasen und dann noch andere äh, Merkentiere, einen Einhorn und was es da alles noch so gibt. Das wird von den digitalen Gatekeepern kontrolliert. Ob man Ihre Website findet, hey, das entscheidet Google, das entscheiden Sie nicht. Ob diese E Mail von diesem interessanten äh, von dieser interessanten Firma bei mir ankam, das hat Microsoft entschieden, das hat, hat nicht der oder ich entschieden. Und die digitalen Gatekeeper ist wie im Mittelalter, es wird eine Gebühr abgefallen. Die wird unterschiedlich, die wird unterschiedlich äh, einkassiert, da gibt es verschiedene Modelle, aber am Ende tun sie eine gewisse Anzahl von Geld in äh, diesen digitalen Gatekeepern Konzernen geben. Dass sie in der digitalen Welt überhaupt noch offenbar sind. Google entscheidet, ob sie existieren oder nicht oder Facebook, oder was auch immer. Äh, Im Call Center, also das ist das erste freie Königreich, ähm, wo, wo sich die Digitalkonzerne nicht so richtig dazwischen drängen könnten. Das, äh, das andere ist natürlich Print und Papier. Da kommen die auch nicht rein. Also, die Dinos sind frei. Ich finde fünf wesentliche Gründe, warum dieses, diese Dinos noch nicht irgendwie nicht aussterben wollen, auch wenn sie sich verändern und manche Gattungen vielleicht sich wandeln müssen, aber das wissen die fünf Gründe, warum sie nicht sterben. Okay? Plausibel für euch? Super. Jetzt könnten wir ja sagen, oh, super. Hey, klasse, wir können uns zurücklehnen, alles gut, wir müssen nichts machen. Dummerweise ist das natürlich nicht so. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein. Die Metapher ist genau einerseits alle gleich und die andere Metapher ist natürlich, äh, dass man vom Digitalen assimiliert wird. Und äh, kann man sich, da kann man sich nicht wehren oder nicht, das wird kommen. Ne? Die Borgs kommen irgendwann mal und assimilieren sich. Und ihr Standardspruch nochmal: Widerstand ist zwecklos. So. Das ist jetzt auch genau der zweite Teil. Also, jetzt habe ich sonst mal gesagt, hey, alles gut, Print wird weitergeben, aber jetzt kommt die Ofenbox. Und die kann man nicht aufhalten, die kommen. So, und ich habe jetzt mal ein paar Kästchen gemacht, um mal so die Printwelt äh, darzustellen. Für mich ist Print nicht, nicht der Drucker oder die Medienvorstufe oder die Contentproduktion wie zum Beispiel von Laudert oder die Inhouse-Agentur, die Werbeagentur. Für mich gehört zum Printkanal natürlich auch das Offline-Marketing dazu. Produktmanager, Einkäufer, Vertriebler, also die, die erst so auch aus diesem Offline-Gedanken kommen. Also sie haben mal, meine, meine Frau würde sagen, die ganze Bagage mal reingenommen und mal Kästchen gemalt. Also, wenn ich jetzt im Retail bleibe oder im B2B handel, äh, Zusammenstellung mal also für Einkäufer, Produktmanager sagt, was er in dem Katalog haben will, oder im Leaflet. Dann wird die Seitenerstellung gemacht, automatisch oder manuell, sei mal dahingestellt. Dann kommt die äh, Agentur, die von fancy, schöne neue Layouts macht. Ähm, in dem Zuge wird jede Menge äh, printspezifischer Content erstellt. Jede Menge. Dann gibt es einen Korrekturprozess. Dann haben wir nochmal das Seitenfinishing, dann haben wir die Arbeiten der Vorstufe, der klassischen Vorstufe, der Aufbereitung für das Mediendevice Papier, dann haben wir natürlich den Druck, die Weiterverarbeitung und natürlich nicht zu vergessen, natürlich auch irgendwie, dass das Ding zum Kunden kommt oder zum Vertrieber oder zu demjenigen, der das, äh, das Zeug braucht. Dann gibt es natürlich viele Dokumente, zum Beispiel äh, Datenblätter, die gar, nicht mehr, die auf einer E-Commerce-Plattform kommen, also die PDFs sind, die gar nicht klassisch gedruckt werden. Bis dahin, klar. So, im digitalen Zeitalter, in dem wir uns befinden, wer hat von Ihnen... Ich glaube, Sie haben ja... Äh, du hast ja ein pim projekt gemacht, oder? Da ging es um... Genau. Und warum macht ihr das? Warum tut er euch das äh, alles an? Was hat von den Schmerzen erzählt, weil die Daten sind die Rohstoffe, sind die Rohstoffe des Informationszeitalters. Wenn du die Daten nicht hast, bist du verloren in der digitalen Welt. Und dass es ein ganz ätzendes Geschäft ist und total schwierig und total so viel Spaß macht wie Kinderzimmer aufräumen, nehmen wir überhaupt gar keinen. Darum geht es eigentlich. Und auch für die Customer Experience in den digitalen Kanälen sind, wir haben das ja auch bei Otto gesehen, wenn ihr euch daran denkt, was, wie die Daten dargestellt werden, das ist das A und das O. Also es geht um den Kampf der letzten Ressourcen um diese Ressource, um diesen Rohstoffdaten. Tipp, was sind die populärsten Content-Systeme? Wie? Ja? Super, aber sagen wir mal, Content Systeme, die ihr selber kontrollieren könnt. Populärstes overall. Wie? Genau, die zwei populärsten Content Systeme, wenn man das mal so betrachtet. Ich glaube, es war auch ohne dein Projekt zu kennen, was habt ihr angezapft? Wahrscheinlich auch ein paar excel daten vielleicht. Äh, ja. <lacht> ja, ja. Ist natürlich für den für den äh, für die Herangehensweise. Wir bauen Datenbanken auf und ähm, dort verwalten wir einmal die Informationen. Vielleicht etwas, woran man gehen, äh, rangehen muss. Okay, gut. Das Indesign. Oder auch das Excel, das ist, man könnte jetzt auch sagen, native Content Erstellung, also für irgendeinen Kanal, das macht mal überhaupt gar keinen Sinn. Das können wir gleich streichen, weil wir müssen jede Ressource, jede Ressource, die wir haben, an dem Datensatz arbeiten und nichts anderes. Stimmt dabei? Also dann können wir diese printspezifische Content Erstellung müssen wir, wir nicht, wir können es nicht, wir müssen es streichen dass wir nämlich unsere vorhandenen Ressourcen auf den Datensatz für alle Kanäle lenken. Okay? das stimmt zu, das streichen wir mal. Super! Das bedeutet, dass wenn wir die Ressourcen aus dem Printkanal rausnehmen, haben wir niemanden mehr, der diese komischen Printseiten macht. Ja, fehlen Leute, also müssen wir automatisieren. Also, somit Tools, die äh, Lauter sehr gerne präsentieren wird, <lacht> helfen, helfen euch, Layouts zur Automatisierung, um die Ressourcen aus dem Printkanal in den medieneutralen äh, Datensatz zu transportieren. Somit ist auch Layout-Automatisierung ein, ein Werkzeug, um die digitale Transformation im Marketing voranzubringen. Wenn wir Layout-Automatisierung betreiben, Machen wir das durch intelligente Templates natürlich so, dass auch der das Seitenfinishing-Anteil sich reduziert. Deswegen, der, je nach Layouts, nicht zu 100%, aber sagen wir, das ist die Schoßrichtung, das massiv zu reduzieren. Dann, also sagen wir mal, diese Passiven streichen wir mal ersatzlos. Ähm, genau. Zustimmung? Super. Wenn wir unsere Daten medienneutral pflegen, einen Print-Preview haben, also dass wir auch den Kanalkontext sehen können und unsere ganze Kraft auf den medienneutralen Datensatz hängen, dann muss ich den natürlich einmal super Qualität sichern, dass Sie sie in verschiedenen ähm, Kanälen verwenden können. Nicken, dann macht es um Gottes Willen Nada keinerlei Sinn, eine Korrektur im Kanal zu machen. Und wer das nur ansatzweise tut, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er seine Website-Korrektur liest. Wenn er das nicht tut, dann sollte er auch die printspezifische Korrekturzyklus sein, hat ersatzlos streichen. Okay? Super. So, dann machen wir mal weiter. Um, was habe ich? Ah, hier. Also die offline Agentur habe ich auch aus dem Spiel genommen. Jetzt kommen wir zur Zusammenstellung. Das haben wir heute auch schon, habt ihr ein paar Mal gehört, dass es um die Big Data, um die Zusammenstellung geht, dass das eigentlich automatisch ist. Der heutige klassische Prozess, dass sich ein Produktmanager einkauft, und das ist so eine das ist ein eingeschliffener Prozess, der natürlich über 50 Jahre eingeschliffen worden ist und der auch für, ich sag mal, 40 Jahre völlig valide war, solange es nur Print als Kanal gab. Gibt es ein Riesenbohai, ein Riesenmechanismus, der sagt, welche Produkte kommen in den Katalog und wie groß. Eine Riesenmechanik. Das behaupte ich, das kann eine Maschine genauso gut. Wenn das jemand sagt, er glaubt es nicht und er hätte ein Problem, dann frage ich mich, dann kommt jetzt wieder dieselbe Frage, auch zitierfähig, ähm, wie macht es deine Website? Deine Website, deine digitalen Angebote, wenn sie modern ausgerichtet sind, entscheidet selber, wir haben es ja durch KI heute auch schon gehört, entscheidet, was dargestellt wird. Und deswegen nehme ich aus dem Printprozess auch die ganzen Offliner, Produktmanagement, Einkauf, ähm, Vertrieb raus. Die sind, die gehören in diesen Kanal nicht rein. Weil sie machen ja diesen Unsinn auch nicht auf der Website. Kein Einkäufer dieser Welt würde dann sagen, ich gehe jetzt so zum Internet verantwortlich, sage jetzt mal, in dieser Rubrik möchte ich diese Produkte in dieser Reihenfolge haben. Echt jetzt? Und deswegen können wir die rausnehmen. Die Maschine ist besser. Ich, ich sage ja, es ist eine langfristige äh, Blickwinkel. Können wir rausnehmen. Okay, soll ich weitermachen? Ich bin noch nicht fertig mit meiner Streichliste. Herstellungsbereich. Das trifft dich jetzt. Um, zum Teil ja. <lacht> um, also das, dieses Streichen gilt nicht für den großen Dinosaurier. Aber wenn wir sagen, ich mache von der globalen Blickweise, wenn die Kataloge kleiner auf geringere Auflagen haben, zielgruppenorientierter, wird zuerst mal die Masse der Seiten, die ich durch den Herstellungsprozess äh, durchbringen muss, deutlich höher. Es wird komplexer. Auf der anderen Seite investieren, wenn neue Leute kommen, denkt an die Digital Natives, das äh, Know-how das herstellerspezifische spitzenknow how was du hast, das stirbt aus in den Unternehmen. Dein Nachfolger wird irgendein Digital Native sein, der, naja, vielleicht ein anderes Wellness zum Print haben. Formulieren wir es mal, äh, mal so. Von daher gesehen, das ist eigentlich auch eine Evolution im Unternehmen, wenn Digital immer wichtiger wird, dass dieses Print-spezifische Know-How in einem Haus geringer wird. Vor allem die Borgs interessieren sich dafür nicht, die Borgs wollen nur, dass es funktioniert. Äh, wie das funktioniert, ist dem Borgs immer völlig egal. Okay? So. Ist nicht viel übrig geblieben, oder? Wenn das printspezifische Know-how wegfällt. Und wir sowieso on demand arbeiten. Also nach dem digitalen Gesetz arbeiten. Dass wir alles jederzeit machen können. Und noch was ganz anderes. Dieses Ding hat uns beigebracht, dass wir alles tun können mit einem Daumen und einem Klick. Diese Experience die wir jeden Tag, wirklich jeden Tag, wahrscheinlich jede halbe Stunde, wenn wir nämlich an diesem Teufelsding dran sind, wird auch übertragen auf den Printprozess. Und ich habe schon die, äh, wir haben schon die ersten Kunden, die genauso denken, die sagen, nur oh, das mit der Print Suite verstehen wir, aber wir wollen nur noch auf den goldenen Knopfdruck, auf den goldenen Knopf drücken. Und die verstehen den goldenen Knopf nicht mehr, dass dann da automatische Seiten rausputzeln. Für die ist der goldene Knopf, dass der Katalog zum Kundenversand ist. Die komplette Strecke. Hey, wenn ich Borg bin und ein digitaler Mensch bin und ich habe verstanden, dass das Printmedium, noch ein wesentlicher Teil meiner Customer Journey ist, denke ich aber wie ein Digitaler. Also ich bin personalisiert, ich will es individualisiert haben und ich mache das on demand. Wann dann meine digitale Plattform oder ich mit meiner Kampagnenplanung sage, jetzt brauche ich den Katalog bei dem, dem und dem Kunden. Und dann will ich das. Diesen ganzen komplizierten ich als Borg habe die Technologie nicht assimiliert, also diesen ganzen super komplizierten Prozess will ich gar nicht im Haus haben. Das, das Know-how habe ich nicht, das Know-how will ich nicht, ich will einfach auf diesen komischen Knopf drücken. Deswegen, mal, und das wird befeuert durch äh, letztendlich drei Dinge aus meiner Sicht. Touchpoint-Kampagne, natürlich gibt es noch die klassische Print-Kampagne, aber eingebettet in der Multi-Channel-Kampagne. Das ist klar, aber es ist nicht mehr Print so als allein. Ich mache keine Printkampagne. Ich mache eine Kampagne und überlege mir, bei welchem Touchpoint, an welchem Punkt macht ein Printanstoß Sinn. Das ist mein einer Input. Mein zweiter Input ist die algorithmische Zusammenstellung. Also wenn der Vertriebler bei euch zu einem Keykunden geht, dann sagt eigentlicherweise die Maschine lieber, äh, lieber Vertriebler, du musst über diese Produkte sprechen. Weil die Produkte hat der Kunde gekauft, wir wissen, die kauft er immer wieder, und wir glauben wir, und da kommt natürlich der ganze Predictive Aspekt hinzu, wir prognostizieren, dass in Zukunft der Kunde noch das und das und das kaufen will. Das äh, prognostizieren wir. Die Maschine sagt dann okay, wir machen einen, äh, wir stellen das zusammen, dann kommt die Personalisierung ins Spiel, dann machen wir einen personalisierten Katalog. Wir übergeben dem den Katalog, der hat ihn, wir durchbrechen die äh, digitale Barriere, wir schaffen es, dass dieser Katalog in den Schrank wandert. Wir haben ihn am Wickel äh, und äh, flankieren das mit äh, digitalen Angeboten. Okay? Und dann haben wir natürlich noch ähm, generell die Personalisierung, ach, Visitenkarten ist ja so gesehen, die Personalisierung einer, ähm, eines Printstücks. Okay? Macht Sinn? Somit haben wir den Printkanal äh, abgeschafft. Haben wir heute auch in der Keynote gehört, man soll eine Epoche einrufen. als heute ist so gesehen äh, beim 60-jährigen Jubiläum von Lautert. Und äh, 20 Jahre in Hamburg die Epoche eingenommen, dass es keinen Printkanal mehr gibt. Als eigenständiges Gebilde. Es ist Teil des Digitalen. Okay. Und das glaube ich, in der Keynote war das, denke ich, sehr gut erklärt mit diesem Makro und mit dieser Mikro Strategie, aber ich glaube schon, dass eine digitale Transformation nicht einerseits an einem Tag geschieht. Vor allem auch gerade in dem Printkanal, wir haben einfach dann zwei Denken für eine lange Zeit. Wir nennen es immer Print Old School, das hat seine Berechtigung, und wir haben halt Print New School. Und wie schnell Print New School, durch Print äh, Print, New School, Print Old School ersetzt das, das, das ist individuell. Das, aber es wird passieren und wie schnell das passiert, hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, man darf nicht drauf warten. Und auch, ob es jetzt eine, eine Makroentscheidung gibt oder nicht, äh, habe ich vier Dinge mitge mitgebracht, die drei äh, sehr, sehr relevante. Ähm, die euch helfen, diese Schritte der Transformation schon anzufangen. Ob ihr ein großes Projekt habt oder nicht. Das sind auch Leitplanken, wo ihr euer tägliches Handeln reflektieren könnt. Die erste Leitplanke ist, etablieren eine umfassenden Content-First-Strategie. Wenn nur ein schnüpflichen Content auf eurer Printseite entsteht, ah, Content-first heißt, tut das in ein System, das muss kein PIM-System sein, das kann ein Web-CMS-System sein, das kann ein redaktionelles System, was auch immer, tut diesen Content erstellen und pflegen, dass er medieneutral ist. Immer alles, was ihr tut, eure Prozesse, alles, was ihr tut, immer unter diesen Aspekten, Dann den jungen Mel Gibson, der Vollstrecker Teil 2, es geht um den Rohstoff, denkt immer so erstmal Content-first, nie Channel-first. Und das machen viele Unternehmen auch falsch, die denken digital. Also die denken, ah, ich muss jetzt meine Daten für meine Website machen. Ist eine super Strategie, die voll an die Wand fährt. Weil dann hat man nämlich nur einen Teil des Datenkosmos abgedeckt. Also erste Leitplanke, Content first. Zweite Leitplanke, wenn Sie irgendetwas machen im Printkanal, denken Sie personalisiert. Also überprüfen Sie Ihr Handel, also überprüft Euer Handeln immer so, könnt, mit der Maßnahme die Ihr trefft, könnt Ihr dann in Zukunft irgendwann es auch personalisiert tun. Also wenn dann die Daten da sind und alles andere. Aber wenn Ihr sagt, ja, ich habe jetzt hier einen Weg eingeschritten, der die Personalisierung nicht behindert, dann ist es ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr guter Weg. Weil, wenn wir assimiliert werden durch die äh, netten Borgs, dann Bewegen wir uns auch wie die Borgs. Und bewegen wie die Borgs heißt, es ist personalisiert, es ist on demand, es ist kontextbezogen, äh, es ist äh, individualisiert. okay Und das dritte ist genauso das Thema Daten, den Rohstoff automatisiert, wo ihr nur könnt, um die Ressourcen auf den äh, goldenen medieneutralen Rekord zu bringen. Die vierte Empfehlung ist der Werbeblock. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, gerne zu unserem besten Partner aus Frieden, da alles aufgenommen wird, ob mehr Umgebung. <lacht> du bist so großzügig. <lacht> <lacht> Oder auch gerne bei uns. Wir haben natürlich auch Best Practices genau, wo wir auch auf der Beratungsseite Kunden in dieser digitalen Transformation betreuen. Deswegen die Zukunft der Dinos ist, die Großen haben schon irgendwann mal sterben, vielleicht nicht alle, aber wie ihr wisst, die Vögel sind aus den Dinos entstanden. Von da gesehen, ich bin mir sicher, wenn sich der Printkanal oder das Printmedium verändert, sich weiterentwickelt, sich in die digitale Welt einbindet, dann wird es die, wird's die Dinos noch lange geben und in Freiheit im Himmel schweben. So also erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Fragen, E-Mail könnt gerne verlinken auf LinkedIn oder Xing oder könnt uns gerne auch auf Twitter folgen. Danke euch!